Jo, wie geil! Wie geil ist das denn? Nein, das... Er das, das, das, schießt mir doch im Buckel. Was ist denn das? Wieso haben wir das letztes Mal nicht gesehen? Jetzt. Okay, gibt doch keine Geschenke. Okay. Hallo, und, Damen und Herren, ihr willkommen zurück zur Let's Play Lego Worlds Folge 7. Und ja, heute ist Weihnachten. Deswegen erforschen wir heute noch mal ein bisschen die besinnliche Weihnachtswelt, die wir auch letztes Jahr schon angeschaut haben. Wir können ja mal schauen, ob wir was Neues finden, ob wir alte Sachen wiedererkennen. So, da sind wir wieder in unserem Universum. Wo haben wir unsere Welt? Ich glaube hier irgendwie. Dies ist unsere Welt. Dann gehen wir mal durch und schauen. Es gibt sie tatsächlich noch, die gute alte Weihnachtswelt. Und da würde ich schauen, schauen wir jetzt mal rein. Äh, da waren wir letztes Jahr. Die Leute, die länger dabei sind, die wissen es ja noch. Ich weiß auch seit über einem Jahr jetzt nicht mehr hier drin bin mal gespannt ob sich noch irgendwas verändert hat mit dem Update also es wäre wär schon cool wenn wir hier noch mal was entdecken würden und da sind wir Alter alter. da sind wir wieder aber ich finde der Skin ist ein bisschen blöd deswegen würde ich sagen ändern wir den Skin erstmal ab und nehmen mal hier gehen her So, dann würde ich sagen, nehmen wir den Lebkuchenmann. Da haben wir noch die Lebkuchenmann-Arme. Raumschiff ist so fucking laut. Im Hintergrund merke ich gerade. Ah, Lebkuchenmann. So, und dann haben wir unsere Figur, glaube ich, auch schon fertig. Mit der wir jetzt Boah, der läuft ja lustig. So, dann äh, können wir mal schauen. Da unten war die Weihnachtsschatz die geniale. Aber ich habe gerade gesehen, hier gibt es eine kleine Hütte in Form so eines einer Christbaumkugel eines Geschenks, ich weiß nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Aber schon mal rein. Was haben wir hier drin? Ah, okay. Ja, das ist, finde ich, nicht so weihnachtlich hier. <lacht> Sagen wir so. Ja, es ist schon besinnlich hier drin, aber stinkender Fisch. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt nicht so, was ich mir unter Weihnachtlich jetzt gerade vorstelle. Äh, es sei denn, irgendjemand isst äh, so Fisch zum Abend und hier hat jemand sein Herd angelassen. Wenn das Essen anbrennt, da hat man ihn selber verkackt. Ah, okay. Jetzt kommen wir mal ins Dorf rein. Alles klar. Wow, okay, okay. Das sieht auf jeden Fall schon mal ein Stück anders aus als das andere. Wow, geil, diese Lichterketten. Und dann so dieser Baum hier mit den mit den Baumbeleuchtungen. Diese, was ist das? Eine Sanduhr? Irgendwie so äh, Lichter. Dann hier diese ganzen Häuser, alt, das ist schon, das sieht schon bombastisch aus. Da kann man hier in das äh, Haupthaus hier reinschauen. Wow, geil. Ich kann die Fenster öffnen, das ist ja geil. Und wir schließen natürlich, sonst wird es hier zu kalt in der Wohnung. Wow, hier mit den Kerzen, mit dem Klavier. Ach komm, spiel doch wenigstens irgendwas weihnachtliches, wenn wir schon Weihnachten haben. Hier haben wir dann noch den ultimativen Tannenbaum. Boah, der ist schon wunderschön, muss ich ehrlich sagen. Ein Lagerfeuer, in dem man schön den Lebkuchenmann braten kann. <lacht> Generell, diese Map gibt mir so ein heilig -Abend feeling So, ein Baum. Wir können noch mal, mal hochschauen. Hier haben wir ein paar Kisten. Und zwar haben wir hier noch ein Doppelbett. Kann man sich das reinlegen? Oh, geil. <lacht> Hier haben wir nämlich noch ein balkon Boah, Okay, wir schauen mal auf der anderen seite auf der anderen seite nämlich auch noch ein balkon so, so. mal schauen ich habe aber auf dem balkon ja da ist es nicht so viel jawohl es geht doch wir sind einfach auf dem dach und jetzt können wir hier einmal durch den durch den schornstein wenden Wow, Scheiße, sieht das geil aus. Und wir können jetzt mal von Schornstein zu Schornstein gehen. Ich sehe ja gerade, ich glaube, man kann hier in den Schornstein rein, deswegen würde ich sagen, gehen wir da mal rein. Kriegst es auf jeden Fall nicht hin, in diesen Schornstein reinzugehen. Ich sehe allerdings, da unten wäre eh, äh, würde es eh brennen, deswegen wäre es für den Lebkuchenmann, glaube ich, sowieso nicht so gut, da reinzugehen. Ich muss ehrlich sagen, die Musik in dem Spiel ist auch richtig geil gewählt. Nicht so ein wildes Weihnachtenzeug, sondern einfach so eine entspannte, ruhige Heiligabendmusik. Die einen einfach richtig fett in Weihnachtsstimmung bringt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber nicht. die Musik im Hintergrund, die, ich weiß nicht, die gibt mir so Nostalgie für etwas, was noch nie da war. Ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Dann können wir uns noch ein bisschen im Wald rumschauen, weil wir haben hier auch noch nicht so viel geguckt. Oh, was ist das? Jo, wie geil! Wie geil ist das denn? Einfach ein Geschenk mitten im Wald. Aber jetzt können wir mal die, die, die Truhe anschauen. Was haben wir da drin? Da war irgendwas leuchtendes, aber wo ist das jetzt? Habt ihr es gesehen? Was? Nein! Nein, oder? Nein, das, das, das, das schießt mir doch einen Buckel. Was ist denn das? Oh. Wieso haben wir das letztes Mal nicht gesehen? Wie geil ist das denn bitte? Das ist ein fucking Schloss, Digga, ist das geil. Ach du Scheiße. Und hier haben wir noch ein Geschenk. Da gehe ich jetzt mal rein das Geschenk. Lass mal sehen, was haben wir da. Okay, da läuft es auf jeden Fall drin. Ich weiß nicht, was da drin ist. Was man auch noch machen kann, sehe ich. Man kann auch hier hoch. Wir sind jetzt auf der Spitze der Spitze des wunderschönen Schlosses und können jetzt mal hier nochmal drauf hinuntersehen. Wow. Einfach, wow. Geil. Eine Eisfläche. Geil. Der rutscht sogar, wenn man es bisschen... Wie geil ist das denn? Eis <lacht> Ist das geil. Aber ich habe noch eine Idee. Ich habe noch eine Idee. Und zwar hatten wir ja äh, beim letzten Mal schon äh, den Weihnachtsschlitten gebaut. Da ist er. Der Schlitten des Weihnachtsmanns. Äh, ich finde es krass, wie die Rentiere hier auch so einen, so einen gewissen weißen äh, Pelz hier haben. Und hier hinten die Geschenke drauf. Geil, die können wir jetzt ausliefern. Wir sitzen in dem Schlitten des war Oh, da ist noch ein Geschenk. Schlitten des Weihnachtsmanns und erheben uns in die Lüfte. Wow, was ist so. So und jetzt sind wir hier wieder bei unserem Standarddörfchen, bei dem Dorf, wo wir in der, in der letzten Folge als allererstes waren. Und hier werde ich jetzt landen. Da vorne war, glaube ich, ein Weihnachtsmarkt oder so. Ja, genau hier. Hier ist so ein kleiner Ort mit ein bisschen Weihnachtsmarktzeug. Der Sternsinger! Der Sternsänger, der war letztes Mal schon da. Ich blende euch hier nochmal einen kurzen Ausschnitt ein von der letzten Folge, wo der auch da war. Wow, ein Sternsänger, hallo Sternsänger! Das Lego World hier auf die Beine gestellt. Und damit haben wir schon sehr viel die Weihnachtswelt ausgekundet. Heute Abend ist Weihnachten. Und wir alle lieben Weihnachten, da bin ich mir sicher. Äh, Weihnachten ist einfach eine geile Zeit, um einfach mal wieder Ruhe, einen klaren Kopf zu bekommen ein bisschen Ruhe zu haben von dem ganzen Alltagsstress. Ich meine, ich hatte jetzt okay gibt doch keine Geschenke. Ich hatte einen Unfall. <lacht> Auf jeden Fall ist Weihnachten einfach eine wunderbare Zeit, um einfach mal noch mal runterzukommen, dem Alltagsstress zu entfliehen, der sowieso schon mir Ich bin jetzt in der 11 Klasse. Ich hatte jetzt so viele Examen die letzten Wochen, die ich alle lernen mussten. Dazu kam noch Incredible du und mit diesem ganzen Stress und so ist endlich Schluss. Es ist einfach vorbei. Okay, ich bin beim ersten Schornstein schon angekommen. Das heißt, wir, wir, wir können schon mal die Geschenke hier reinpacken. Vor diesem neuen Jahr 2023. Wir sehen uns dann nochmal im Jahresrückblick, der dieses Jahr ultra krass wird, weil noch ein extra Format eingeführt wird. Was jetzt mich äh, allerdings so freuen würde, wenn ihr noch ein Like und ein Abo dalasst. Äh, dass ich noch bis zum Jahresende vielleicht mit Glück noch die 300 Abonnenten schaffe. Äh, habt eine wunderschöne Zeit mit eurer Liebsten, schaltet einfach mal ab. Macht einfach, einfach den kühlen Kopf, äh, einfach mal Pause von diesem ganzen Alltagstress, der es gewesen ist. Ich wünsche euch einen wunderschönen Heiligabend, eine wunderschöne äh, Weihnachtszeit, die Festtage jetzt, die kommenden zwei, drei, äh, mit eurer Familie, mit euren Verwandten. Einfach wunderschön. Und dann wünsche ich euch auch noch ein frohes neues Jahr. Wir sehen uns dann im neuen Jahr. Frühestens nochmal Jahresbericht. Bis dann und ciao.